Ganozi-Seife Ein Produkt mit einer ganz hervorragenden Wirkung. Neben Palmöl und ganoderma extrakt enthält es Zitronengrasextrakt und etwas Duftstoff. Es kann gegessen werden, obwohl es natürlich nicht schmackhaft ist. Zahlreiche empirische Beobachtungen haben gezeigt, wie schnell andauernde, hartnäckige Hautbeschwerden durch die Anwendung dieser Seife verschwinden. Sei es trockene, rissige Haut oder sogar Ekzembeschwerden. Manche Damen verwenden es als Körperlotion. Nach dem Duschen tragen sie die Seife auf ihre Haut auf und warten 5 bis zehn Minuten, bis es eingezogen ist. Und dann beantworten sie die neugierigen Fragen ihrer Freundinnen über ihre neue Lotion. Aber wir haben auch gehört, dass es erfolgreich bei Verbrennungen eingesetzt wird, sei es bei einem Sonnenbrand oder bei einer verbrühten Hautstelle. Der Ganoderma in der Seife sorgt dafür, dass die Wirkstoffe direkt dort wirken, wo sie gebraucht werden. Von allen DXN-Produkten zeigt die Ganoderma-Seife vielleicht am schnellsten ihre Wirkung.